Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich zusammen mit Roblox Felix und meinen Stream-Zuschauern wieder Roblox Bad Wars. Viel Spaß mit dem Video. Das heißt, jetzt Bushido. werden erstmal ein paar äh, Gegner geklatscht. Leute, ihr müsst jetzt unbedingt einem freien Team beitreten, weil sonst ist es vorbei. Genau. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Nein, Bushido ist weg. Bushido, nein. Bushido. Wir brauchen Bushido in unserem Team. Aber wir, wir haben Valgarius und Jeremy Schande. Schade. <lacht> Schande. <lacht> Schande. <lacht> ich starte in 10 Sekunden. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Zwei, eins. Jetzt wird's gestartet. Okay. Oh, das geht direkt los. Nicht mal so wartet. Yeah. Nice. Was ist das für eine Kiste? Ich habe, also es gibt Kisten, wo man Sachen ablegen kann für sein Team oder für sich selbst. Bad Wars hat sich so verändert. Ja, Bad Wars ist nicht mehr das, was Bad Wars mal war. So, ich spiele mal in meiner Ego-Perspektive. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nur eins: Ich bin richtig schlecht in dem Spiel. Ich habe privat ein paar Runden gespielt und ich habe jedes Mal versagt. Oh ja. Wer ist das Spiel? Das heißt ich Bad Wars. Okay, wie sieht's bei den gegnerischen Teams aus? Wir haben ein Vierer-Team, ein Dreier-Team und ein Zweier-Team. Und das, obwohl so viele Spectators und Neutrals da sind, die sich einfach so dachten, lol, wir wollen nicht. lol, die schauen einfach nur zu. Übrigens, das letzte Mal, als ich Bad Wars gespielt habe, habe ich eine lustige Strategie gefahren, oh, die ich hier gar nicht fahren kann, weil ich livestreame, wir werden gestreamsnackt. Ich habe einfach eine andere Stelle auch eingebaut, an der das Bett nicht steht. Und dann haben sie dort gegraben. <lacht> so dumm. Ja. Es hat funktioniert. So. Das ist verwunderlich. Aber es hat funktioniert. Ja, es hat mir zumindest Zeit verschafft. Ich habe trotzdem verloren, weil die Gegner viel zu gut sind. Aber es hat mir ein bisschen Zeit verschafft. Aber ich finde es schön, die Name-Tags, die sind jetzt besser zu sehen. Grün bedeutet wahrscheinlich Team. Rot Mate. bedeutet Gegner. Das finde ich alles nice. Früher konnte ich immer schlecht sehen, ob das ein Gegner ist oder nicht. So erkenne ich auf jeden Fall. Das ist jetzt ein Mate. Also das, das Spiel hat sich in der Hinsicht schon mal gut verbessert. Was gibt es jetzt? Spawn Egg. Okay. Interessant. Ach ja, und es gibt Schneebälle. Schneebälle nütze ich auch gerne. Oh ja, wir lieben Schneebälle. Auch und ein paar Steinchen sollte ich auch mal mitnehmen. Geh weg, du Gelbe. Geh weg. Das sind meine Diamanten, du Gelbe. Wie mache ich Inventar? Ach so? Okay. Ah, das gibt's. Das, sind meine das geht aber immer Gelbe. noch nicht. Man kann sein Inventar nicht anständig sortieren hier. Oh Gott, der Gelbe will mich. Ich komme zur Hilfe. Lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott, ah. ich habe nicht viele Leben. Ich, ich habe versucht, zur, zum Schwert zu wechseln, aber es hat nicht zum Schwert gewechselt. Aua, ich wurde getötet. Oh. Trotzdem, noch geschafft. Gut. Oh, hab... da kommt ein Grüner. Ein Grüner. Ah, wo, das wo, ist wo? Oh Gott. vorher weißt dachte, du, dass das er grün Mate. ist, wenn sein Name rot ist? Alter, ein grünes Symbol daneben ist, was viel zu schwer zu erkennen ist. Ja, aber das war immer so. Ich find's gut, dass man jetzt zumindest zwischen Freund und Feind unterscheiden kann. Ja. Moin, moin. Moin, die coolen Gamer. So, ich muss mir jetzt hier mal ein bisschen was Nices leisten. Sowas wie Blöcke. Kann ich mir ein besseres Schwert leisten? Ja, dann mache ich das auch und dann gehe ich jetzt rüber. Okay, Mach das, Conny? Mach, <lacht> was du meinst. <lacht> ich, ich weiß nicht, ben was macht Dings. man denn so normalerweise in Bad Wars? Ich weiß nicht. Achso, also man, man muss Diamonds holen, ja genau das meinte ich natürlich. Ja, genau, Diamonds holen. Da ist ein Gegner auf dem Weg Stimmt. zu uns und ja, ja. der kriegt gleich von hinten auf die Schnauze. Oh, genau, genau Andrea. Andrea ist jetzt weg. Andrea weg ist weg? Okay. mit dir Andrea. Okay. So, ich mache jetzt unseren Schaden besser. Niemand mag Andrea. So, wir machen jetzt mehr Schaden. Oh, ich bin gestorben. <lacht> <lacht> Hätte ich wohl besser Rüstung verstärken sollen. Nee, ich bin runtergefallen. Da, da war alle Hilfe zu spät. So, ich habe jetzt ein bisschen Eisen in die Kiste gepackt. Und wir müssen das Match jetzt richtig gewinnen, ja? Also wir müssen mal anfangen zu rasieren. Ach, also, das ist die Personal chest wo ich die ganze Zeit Zeug reinpacke. Oh, ich ah. habe keine Ahnung, was für Chess wir haben. Ja, komm ran! Äh, ne. Komm ran, Minion! Ah, ich habe einen... Oh Gott, ich werde mit... Ah, von hinten! Ich komme dir zu Hilfe, also... Ich wurde von hinten vielleicht. geholt, ich bin schon tot. Okay. Dann Wenn <lacht> ich von gesagt habe, war ich weg. Oh. Ja, da. Oh, der ist ein Blauer. Ey, Mr. Mister, Mister Blaumann, weg mit dir. Und du Grüner, wir hassen die Grünen. Warum baut er sich schon wieder so hoch? Ja, da, aber weg wenn mit sie die hochbauen, können, können sie immerhin nichts machen. Sicher. Oh, ich hm. sehe sogar, wie viel Schaden ich mache, wenn ich mit Fallen Bogen hätte. Oh, das ist schön. 17 so. Schaden mache ich und 17 Schaden ist echt nicht viel. Was, ich muss erst Armory freischalten? Hä, hey, was für Müll. Oh, und jetzt muss ich noch bei 27. Oh, ich machen. wurde ich das fast ausgeben. rasiert. Beschütz mich, beschütz mich, Homie. Oh. Beschütz mich, Ombre. Team Gelb, Team Gelb. Ja, ich Will kann, ich kann nicht. Ich, ich muss oh. Rüstung holen. Ich hab, hab, hab. hab ah, Ehrenmann, geholt. dass du hast. Junge, unsere Mage stehen trotzdem einfach nur da und Ja, der das stand Zeug. da einfach nur. Ich hab so zu ihm gesagt, beschütz mich. Er hat nicht beschützt, hä? Ja, ehrenlos von ihm. Warum oh, macht er sowas? Ah, ich hab wieder Dings. Okay, jetzt bin ich ready. Ready für alles. Oh! 54 Schaden, ein Schuss. <lacht> okay, wie hast du das gemacht? Crossbow. Um, ah, Crossbow. Der ist so viel stärker? Ich ja, hab den Crossbow der, der, immer unterschätzt. Crossbow ist sehr stark, aber der hatte auch keine Rüstung. Trotzdem, 54 Schaden das ist sehr, sehr gut. Aber schön, dass man den Schaden endlich sieht. Das Spiel ist so viel besser geworden. Ja. Früher schießt du auf Leute, hast keine Ahnung, was das anrichtet. Jetzt weiß ich mit 17 Schaden, ich kann meine Pfeile stecken lassen. Apropos Pfeile stecken lassen, ich sollte vielleicht nicht darüber rennen. Ja, doch. doch. <lacht> nee, ich hole mal erst Diamonds so zurück zu unserer Base, damit wir irgendwas verbessern können. Ja, wir haben in der Base noch in der Chest zwei Diamonds, falls das reicht für irgendwas. Ich hoffe doch. Ich werde vielleicht gerade auch verfolgt von einem Blauen. Ach, aber das was? kann man ja nicht wissen. Oh Gott. Ich denke ja, immer bei dem roten ja. Punkt über den Mates, dass das Gegner sind. Da sind in der Mitte, sind einige. Ja, ich gehe auch mal anderen. wieder. Nee, Tschüss, nee, Leute. Du machst das, Anton. Genau, oh, ich oh, mach das. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein kleines ah! Problem. Oh Gott, das war ein Gegner. Ich dachte jetzt, oh. ich, ich verwechsel Mates <lacht> und Gegner immer noch, weil wir Team Rot gewählt haben. Ja. Team Rot ist das schlechteste Team. Du kannst dich einfach nie zurechtfinden. Oh, zwei Rote kommen. Ja. Nein, zwei, zwei Grüne kommen. Ja. So. <lacht> zwei Gegner. Oh, ich bin gestorben. An was? Na, an keine Gegner. Ah, keine Ahnung. Du bist an Gegner gestorben. Woran denn sonst? <lacht> ja, aber <lacht> das ging viel zu schnell. So schnell sollte man nicht sterben. Das sagst auch nur du. Jetzt geht der Grüne jetzt irgendwo wieder hin. Mann, okay. von, von was er dich gehütet? Von Feuer und Bogen. Aber die machen aber gar keinen welchen? Schaden ah, mehr. Da. Ich habe keine gute Fall Rüstung. Feuer und Bogen so. wurde genervt, glaube ich, weil die waren noch früher viel stärker. Das ist auch schon eine gute Rüstung. Feuer und Bogen war, war immer zum Runterschubsen sogar. Ja, nee, das Runterschubsen hat fast nie funktioniert. Na okay, mit Pfeil und Bogen trotzdem am besten funktioniert das stimmt auch. Richte Rüstung, aber ich bin zu faul, mir neue Rüstung zu holen, weil dann müsste da müsste ich. Da hinten fahren, ist jemand, weißt du? den werde ich so klatschen. Ey, Mr. Gelb, weg, weg, Gelber, Gelber! Ich treffe überhaupt nicht mehr mit dem Crossbow. Ich war mal dein Gott. Aha. Er wollte wahrscheinlich eine Nachricht in den Chat schreiben, aber ich habe ihn ehrenlos runtergeklatscht. <lacht> so wie es sich gehört. Ja, wie es sich gehört. Oh. So wie viele Diamonds brauchen wir für das nächste Upgrade? Äh, ich bräuchte noch einen. Ich habe fünf, ich komme. Ich habe alle. Okay. okay. Ah nein, das war das Falsche. <lacht> ich habe den Diamond Generator oh, Okay, da kommt nicht ein den Team Ah, ja, ich habe festgesteckt. Der eine gelbe, 21 Schaden, nochmal 21 Schaden, er ist runter. Okay, ich hole Abbaugeschwindigkeit, weil das ist das Einzige, was ich holen kann. Oder noch ein paar Pfeile. Ja, ja, was auch immer. Oh, nochmal ich bin am Ballen, so wie dieser LeBron James Genau, du bist am Ballen, so wie James Aha. Okay. Aha, grüner Lass den grünen Hops nehmen Jetzt. Will den er, er will, hin? er will, ja, ja, ja, ja der hat sicher Ressourcen. Okay, den holen wir uns. Den holen wir uns, den holen wir Hops. Digga, wie schnell ist der eigentlich? Muss ich Weiß das verstehen? Mann, ich treffe nicht! Oh, ich hab die Kerle auch! Feiern wir vorbeigeflogen oder was war das? Äh, das kann sein. Ich habe geschossen. Ah, da kommt ein gelber. Alter, was hat der für eine Kampfaura? Das weg. ist ein kleines Problem. Ich ja. bin weg, Und Ich ja, habe ja, keine... hab ein kleines Problemchen. <lacht> oh, mehr. Mist. Ich wurde erwischt. Es so Zeit Was, was war der Grüne eigentlich? Es <lacht> ist <das> runtergefallen einfach. <lacht> jetzt kommen drei gelbe. Hä? Äh, also der Knockback war nicht wie recht. Oh, der Grüne will sich wiederleben. Also, ah, Erlebt. Stimmt, Luftballons waren ein Ding. Das habe ich komplett ja, vergessen. Ja, Luftballons voll nervig. Hm, sag Wir ich immer. Ein Intruder ist Truder is it, you bet. Nee, der ist tot. Ja, der ist tot. <lacht> es wird endlich Zeit, diesen Grüner. Was hat der für eine Aura da die ganze Zeit? Ja, der ist krass. Nee. Der, der war bei Mach dich krass. <lacht> <lacht> uh, der war bei ich Daniel Ich habe nicht genügend Eisen, Frechheit. Ich möchte mit dem Manager reden. <lacht> ich möchte eigentlich nur noch zwei Gems. Was ist der jetzt? Na, was willst du jetzt eigentlich hier? Hä? Äh? Kleiner. Ha? 39er Schaden? Ha? Da bist du baff. Warum baust du jetzt? Schutzwall. <lacht> okay, du hast recht. Du hast recht. Ich hätte fast unser Ziel aus den Augen verloren. Ja. Oh, da schießt jemand mit Feuerbällen auf unseren Schutzwall. Er soll mal Schnauze halten. Schnauze halten grün. Das ist nicht deine Zeit. Genau, das ist mein Schutzwall, nicht deiner. Da, er hat er hat 40 Schaden. 60 Schaden, mhm. ich treffe nicht. Ja, wir stürmen. Ah, ich kann ihn nicht stürmen. Ich habe immer noch kein gutes Schwert. Weil yeah. immer wenn ich mir... Ah, endlich war ich Erster. Okay, immer wenn ich mir Zeug hier holen möchte, dann steht schon jemand auf dem Zeug, du weißt. Ich habe gerade den Generator aber auch nochmal geupgradet. Sehr gut. Ich habe noch 5 Diamonds. Brauchst du einen Mandi für irgendwas? Ähm, ich würde tatsächlich den Generator mit Smaragden da upgraden machen. Also den für 12. Okay, wenn du meinst. Äh, 12 Diamonds meinst du? Ich habe 5. Ja, wir brauchen insgesamt 12. Hast. Ich, pack, ich pack die einfach mal in die Teamkiste rein ja. ja es wird Zeit, nach vorne zu preschen Ich presche mal nach links, ganz hey, kurz was Abholen gleich. Ich habe nicht mal Blöcke oder so ja, Komm gleich Aha, 24 Schaden Warte mal, ich habe keine Diamonds Ah, die sind dann wahrscheinlich Die sind in meinem Inventar Ich habe die nicht reingepackt in das Ding, sondern in mein Inventar Ich bin ein Genie Das ist nicht gut Ja, aber woher soll ich denn den Unterschied zwischen Inventar und Kiste wissen, wenn beides Nein, aussieht? ich habe aber also 12 Diamonds Also wir haben jetzt einen guten Teamgenerator Ich habe auch zwölf Diamonds Okay Wofür Da ist ein warum? Grüner das ist ein Grüner. Ich kann jetzt nicht. Oh, Warte. er weiß, dass du die 12 Diamonds hast. Ich habe die zwölf Diamonds in die Truhe gepackt, glaube ich. Ja, lass sie. Ja, der nimmt sie raus. Der kann ja, sie nicht ich. rausnehmen. Das ist illegal. Ja, da ist noch ein. Also. Achso. Ich, ich schlapp die ganze Zeit auf die Leute mit grünen Namen, weil ich denke, das sind die Grünen. Ja, ja. Ja, kennt man. <lacht> Hör auf mich so zu nennen, ja? Okay. okay, okay, okay. Jetzt kommen die Updates. So. Rüstung, Verbesserung, Abbaugeschwindigkeit verbessert. Wir werden sowas von. Was für ein Enchantment-Table eigentlich? Vielleicht sollten wir uns den auch leisten. Ach Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ich hole mir jetzt ein Schwert für, Sm für Smaragd. Das behalte ich mal wieder nicht, oder? Äh, nein, Schwerte nicht. Ah, warum? Please. Ich will Schwerthaber aber behalten, wenn ich sterbe. Warum schießt jetzt der Grüne schon wieder auf uns? Sag mal. Einfach weggehen. Die haben alle keinen Anstand. Genau, Anstand. Und Abstand sollen die auch mal halten. Ja, Abstand halten. Einfach mal runterkommen, Leute. Das ist doch nicht so schwer. Nicht so schwer. Okay, Fuchs, wollen wir irgendein nee. Team rushen? Äh. Welches Team geht uns die meiste Zeit auf dem Senkel? Grün, aber wir können gleich rushen. Eine Sekunde noch. Okay. Wir brauchen noch ein paar Diamonds, weil ich will einmal wissen, was diese Enchantment ich pack einen macht. einen in die Teamkiste. Okay. So, ich habe jetzt auch genug hierfür. Bam. Oh, das sind Diamonds. Diamonds. Ich will hier nicht runterfallen, ja? Hey. Ich repair jetzt den Enchantment Table. Ah, oh, der ist repair, oder? Ey, ich repair den einfach mal. Wir oh haben mein Gott, was Enchantment Table. Repaired. Was können wir damit machen? Keine Ahnung. Ich klicke auf das, das, das, ich klick einfach. Yeah. Und jetzt das. Einfach. Und das. Einfach. Und das. Nicht genügend Eisen? Ich brauche mehr ich Eisen. Oh, nee, ja. Gib mir mein Eisen. Ich weiß nicht, was das machen soll. Ich habe oh. keine Ahnung. Es ist mir egal. Irgendwas wird schon machen. Please mehr. Oh, da hinten sind Leute, die kommen gerade. Die sollen weggehen. Der Grüne. Er will sein TNT platzieren. Ich habe keine Pfeile mehr. Aber er ist tot? Ja, er ist jetzt kommt tot. sein Mate, aber. Ich bin wieder da. Oh, ich habe ihn verbrannt. Ich habe Feuer. Ich habe Feuerbälle. Ja, schön, aber wenn ich ihn treffe, dann... Brennt er. Er brennt. Er brennt. Er, er rennt. brennt. Was hat er immer für eine Aura? Er ist so wunderschön. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Kinder als wunderschön bezeichnen solltest. Warte mal. Oh, die Verzauberungen, die ich mir hole, die verschwinden, wenn ich mir neue hole. Jetzt habe ich oh. Statisch. Okay. Das ist blöd. Dann habe ich jetzt ein bisschen was verschwendet. Bleib bei Feuer, aber ich nehme Advanced. Jetzt habe ich Advanced das Feuer. Okay. Nein, jetzt habe ich Rapid Regen. Ich wollte das nicht. Ach, das ist der zufällige. Uh, verstehe. Okay. Das also kann ich den nicht Entkommen. auswählen. Nein, aber ich äh, Rapid Regenerate jetzt sehr schnell. Okay. Keine Ahnung, wird schon so passen. Ja, hoffe ich doch. Ich packe mal ein bisschen wieder ja. was in die Teamkiste rein. Wir haben schon ziemlich viel geupgradet, fällt mir gerade auf. Oh. Wollen wir jetzt angreifen? Wollen wir den jetzt auf den Senkel gehen? Okay, wir gehen den jetzt auf den Senkel. Augenblick, ich hole mir noch kurz ein bisschen was aus der Teamkiste raus, weil mir fällt gerade ein. Vielleicht. Ich einen Smaragd. Einen Smaragd. Ja. Da ist ein Smaragd. Ich habe Smaragde. So, jetzt brauche ich das noch ein bisschen. Dann brauche ich das noch. Ich brauche brauch zwei Smaragde rein. noch. Das, das. Ich brauche einen Smaragd noch. Oh, ich habe was vergessen. Das. Sie schießen auf unseren Schutzwall. Ich baue das ihn ich. wieder zu. Dann ready. Warte, ich wurde gerade abgelenkt, weil die haben auf unseren Schutzwall geschossen. Ich brauche noch einen Smaragd. Jetzt habe ich. Hm? Okay. dieser Grüne bauen sich die ganze Zeit ein. Ja, die Grünen immer wieder. Ich schwöre. ich Gehen wir mal los. Ja, lass ihn mal holen. Okay, jetzt runter, geht er schon Minion, hier hoch. Komm hoch, Wenn, Wenn du dich traust. Oh Gott, der ist so viel stärker als ich. Ja. Komm, komm, komm. Ich bin einfach runtergesprungen. <lacht> das ist keine Ballons? Nein. Ich kann hm. mir doch gar keine Ballons leisten. Die sind doch ganz billig. Wie billig sind Ballons? Zwei Smaragde, ich hatte nie Smaragde. Oh. Ja, und immer wenn ich was in die Teamkiste reinpacke, ist es beim nächsten Mal nicht mehr drin. Diamond -Generator <lacht> so, Diamond-Generator verbessert. Die Kisten. Also, ja. weiß auch nicht, was du erwartet hast. Das, ich habe erwartet, dass ich vielleicht ein bisschen was behalten darf. Nee. Nee. Das wäre nicht lustig. Das wäre ja dann keine Teamkiste oder so, weißt du? Oh. Wenn man was hinter jemand steht und auf den Donate-Button schaut, kann man oh. den sehen. Ja, das ist auch so gedacht. Das ist kein Fehler, das ist so gedacht. Break. Unsere Betten sind zerstört. Unsere, oh, alles. Das heißt, oh. wir sollten nicht sterben einfach. Das ist jetzt ein Kampf auf Leben und Tod also? Ja. Das sagst du? Der Grüne. Du willst mir sagen, das ist jetzt ein Kampf auf Leben und Tod? Wir haben sowas verloren. Ich will verloren. dir sagen, es ist ein Kampf auf Leben. Ja, ziemlich. Wir haben so verloren. Nein Soll ich es nochmal wiederholen? Wir haben so verloren Nein aber Warum haben wir eine Mate ja immer noch so eine, so eine Lederrüstung hat? Ja, Rüstung ist nicht alles Das ist schon klar, aber weißt du, das ist schon ziemlich viel Ich habe Plunder 2, was bringt mir Plunder 2? Wahrscheinlich Looting Wenn du jemanden umbringst, bekommst du mehr Loot oder so ich Denke. Warum? Wo steht, was, was ich kriege? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht Ich denke einfach nur Da steht nirgends, was Das macht, okay, dann, dann lebe ich halt damit das wird schon stimmen, ich werde schon recht haben Nein, du stimmst nie Oh, das Das ist stimmt. mal doof hast du wirklich du recht. Ach, du bist da, okay ich bin da, ich bin da. Oh, warum habe ich mir jetzt eigentlich eine Pickaxe gekauft? Wir brauchen gar keine Betten mehr. Naja. Ja, wofür habe ich uns Abbaugeschwindigkeit gekauft? Wir brauchen gar keine Betten mehr. Ja, äh, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach ins Gefecht. Komm. Sekunde. Noch eine Sekunde? Okay, dann werde ich die Sekunde farmen. Ich farme die ganze Zeit so ab ins Gefecht. Oh, ich werde... Und was werde ich Das sind doch unsere Dinger. Warum werde ich von unseren Dingern gehittert? Verstehe nicht. Vielleicht sind das gar nicht unsere Dinger. Das waren rote. Ja, trotzdem, die, sind, die standen da, oh, nachdem dass wir das erste Mal gerusht dem... wurden. Standen die plötzlich ja, weil da. die dann jemand zur Deckung und so gestellt, du weißt schon. Ganz sicher, jemand ja. von uns. Mhm. Der nicht, nicht, lass dich nicht sandwichen, Anton. Was für sandwichen? Das sandwichen! Ja, aber ich kann doch nichts dafür, dass er mich drei hittet, hä? <lacht> Wo, das ich muss doch erstmal in dem Kampf ankommen. Fuchs. Ja, verstehst du? Aber mehr du noch ankommen wolltest, waren schon Leute von hinten da. Da steht nächster Spieler Maus. Ah, jetzt. Jetzt kann ich zum Spieler wechseln. Weil jetzt sind alle. Sind wir alle tot? Nee, wir haben noch einen. Nee. Doch, wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Ja, jetzt mü müsst ihr aber mal loslegen hier. Team Blau hat sich die ganze Zeit einfach nur ganz einen Fort aufgebaut, während Team Grün uns belästigt hat. Ich habe ge das Gefühl, Team Grün wird das gewinnen. Aber auch die leise Vermutung. Vor allem, weil Team Blau einfach so Feuerbälle verschwendet. Naja. Ja, und wie erwartet hat Team Grün einfach gewonnen.